Und los geht's. Und Warnung, selbstverständlich Reifeniveau 3, das braucht einiges als Voraussetzung, aber es ist doch nicht so schwer, das werden wir gleich sehen. In diesem Fall sprechen wir über das BSD-Räum. Ich glaube, ich tue das nicht richtig, aber mach nichts. B ist Theorem habe ich so gehört. Ähm, und in diesem Fall geht es um ein konkretes Beispiel, also nicht das Theorem, den Satz von Bayes selber, sondern ein Beispiel, das dann diesen Satz so für den Satz, für die Erklärung des Satzes gut sein, gut ist. Ja? Also jetzt schauen wir uns das Beispiel direkt an. Die Sensibilität des gewöhnlichen Gewöhnlichen AIDS-Tests ist ca. 99,9%, die Spezifität ca. 99,8%, die Prävalenz im deutschsprachigen Raum ist ca. 0,5%, in Südafrika hingegen ca. 20%. Wie viel ist die Wahrscheinlichkeit beim positiven Test, dass die Person tatsächlich krank ist in diesen Regionen? Bevölkerung im deutsch deutschsprachigen Raum ist ca. 100 Millionen, in Südafrika ca. 55 Millionen. Okay, schauen wir zunächst einmal, was diese Wörter bedeuten. Spezifität und Sensitivität. Sensitivität bedeutet, wir haben viele kranken Menschen und wir haben halt den Test. Ja, und wir, der Test ist niemals nie, nie sicher. Also es kann sein, dass ein paar Menschen von diesen, die krank sind, nicht als positiv mit dem Test bewertet werden. Ja. und das bedeutet, ein Teil davon wird nicht erwischt. Das ist was Sensitivität bedeutet. Also 99,9% Sensitivität bedeutet, von diesen, die krank sind, werden 99,9% tatsächlich erwischt und mit dem Test tatsächlich positiv gezeigt. Was bedeutet Spezifität? Das ist sehr nah, aber nicht das Gleiche. Das bedeutet, wenn wir gesunde Menschen haben. Ja, dann kann es sein, dass jemand in seinem Blut etwas hat, das halt so irgendwie ähnlich mit dem Virus von 1 in diesem Fall ist. Oder dass irgendwas da wieder läuft Das bedeutet, er wird oder sie halt, diese Person, wird so als positiv gezeigt, obwohl sie nicht krank ist. Ganz gesund, aber trotzdem wird sie als positiv gezeigt. Also nichts ist, nichts ist ganz sicher, ja. Also diese Wahrscheinlichkeit gibt es ja auch. Ja, und das ist das, die Spezifität. Spezifität bedeutet also, wenn 1000 Menschen hier in diesem Fall gesund ist, sind und diese 1000 Menschen den Test machen, werden ungefähr 998 als negativ gezeigt. Also von diesen 1000 gesunden Menschen werden mit dem Test fast alle gesund gezeigt, aber zwei davon werden als gezeigt als positiv obwohl sie nicht krank sind und das ist was spezifität bedeutet okay? prävalenz bedeutet wie häufig die krankheit halt in diesem wort ist in deutschland ist gott sei dank nicht so viel in südafrika die südafrika hat eine der höchsten raten auf der welt also das ist ca. 20 also berechnen wir jetzt die wahrscheinlichkeit in deutschsprachigen raum zum nächsten mal dass wenn man positiv ist, dass man tatsächlich krank ist. Und machen wir zuerst diese Rechnungen hier. Also, wie schon gesagt, von den ca. 100 Millionen Menschen in Deutschland, diese hier, sind ca. 0,5 also ein ganz geringer Teil, sind tatsächlich AIDS-Kranken. Also sagen wir mal 150.000 Personen, ungefähr. Also die, die Daten sind unterschiedlich immer wieder, aber sagen wir mal, jetzt als Beispiel benutzen wir diese Zahl hier, ist nicht so ungenau. Ja. und von denen jetzt von diesen 150.000 Personen, die krank sind, wenn alle den Test machen, das ist jetzt die Sensitivität, die ist 99%, das bedeutet 99,9% von diesen 150.000 Personen werden tatsächlich als positiv gezeigt. Also der Test wird tatsächlich zeigen, dass sie äh, positiv sind, aber 150, der Rest von diesen 150.000 doch als gesund zeigt obwohl sie krank gezeigt und sie krank sind ja? okay? also wir haben jetzt hier so viele positive die krank sind und die restlichen hier sind als negativ gezeigt obwohl sie krank sind und die restlichen 99,85 äh ja 85 prozent ja, von diesen 100 millionen wir haben gesagt 0,15 prozent sind krank und die restlichen sind halt gesund also da haben wir so viele leute 99.850.000. millionen ja? die sind gesund nur der test hat eine gewisse spezifität manche von diesen gesunden menschen werden doch als krank gezeigt mit dem Test. Warum, auf, auf, warum auch immer. ja es, es spielt keine Rolle. Es kann was passieren mit dem Test, mit der, was für Viren da es gibt und so weiter. Das kann passieren halt. Ja? Und das bedeutet jetzt von diesen Menschen, 99 Millionen bla bla bla, bla 99,8% werden tatsächlich als negativ diagnostiziert. Die restlichen aber, also das hier mal 0,02%, 0,002, also 20, egal, 0,002, ja, die restlichen, wenn man die Multiplikation macht, das ist 199,700, die werden doch als positiv äh, gezeigt, obwohl sie gesund sind. Ja, verständlich? Also das bedeutet, wir haben jetzt hier so viele Leute, die gesund und negativ sind, und der Rest von diesen gesunden, das minus das also, 199.700, werden als positiv gezeigt, obwohl sie negativ sind, obwohl sie tatsächlich, sagen wir das besser, obwohl sie gesund sind, also nicht krank. Und schauen wir jetzt diese Tabelle, die macht alles hier zusammen, ja. Also, von, den, von allen Menschen sind 150.000 krank, also 0,50%, und von diesen Kranken sind diese als positiv gezeigt also 99,9% und diese als negativ 0,1% von den gesunden menschen so also 99,85% ja? von diesen menschen werden diese also fast alle als negativ gezeigt ganz gut aber manche also 0,2% werden als positiv gezeigt und wie man hier sehen kann die positive insgesamt sind 350.000 fast ja? und von diesen positiven 350.000 sind eigentlich krank diese hier 150.000 ungefähr das bedeutet die wahrscheinlichkeit dass wenn man einen test positiv hat dass man tatsächlich krank ist die ist also das durch das ganze 109 150.000 ungefähr durch 350.000 ungefähr und das ist ungefähr 42,87%. Also wenn man bei so einer Häufigkeit der Krankheit einen Positivtest hat, ist es nicht so sicher, dass man tatsächlich krank ist. Im Gegenteil, das ist weniger als 50%. Und das hängt tatsächlich mit der Häufigkeit der Krankheit in der Bevölkerung zusammen. Ja, die sind nicht viele Leute, die tatsächlich krank sind. Wenn hingegen wir das Ganze wiederholen und im Fall von Südafrika machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit. Das mache ich jetzt nicht, aber das kann man schon den gleichen Weg, den gleichen Weg jemand machen, ja jeder machen. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man krank ist, wenn der Test positiv ist. 99,21% und das hängt nur mit der Häufigkeit der Krankheit in dieser Region zusammen. Nichts anderes. Schauen wir noch ein Bild, das das vielleicht so noch klar macht. Das ist die ganze Bevölkerung. Ja? 0,15% das hier sind krank, also 150.000. Und von diesen 150.000 0,1% werden negativ gezeigt. Äh, ja? Also krank, aber der Test wird negativ. Und 99,9%, also diese Anzahl hier, wird als krank und positiv gezeigt. Also sie sind positiv und tatsächlich krank. Und von diese 100 Millionen hier, 99,85%, also der Rest, sind halt gesund. Also diese Zahl hier. Und von dieser Zahl hier, wegen der Spezifität, Spezifität, ja, genau, werden nicht alle als negativ gezeigt weil es schon zu erwarten ist dass die meisten negativ gezeigt werden weil sie halt nicht krank sind aber etwas wie gesagt kann das passieren und dann sind einige als positiv gezeigt obwohl sie gesund sind ja? und die sind halt nicht so wenig und dann kann man so dass die positive hier zusammenrechnen und der Ans die äh, den prozentsatz der tatsächlich krank unter dem positiven berechnen, wie wir das hier eh schon gemacht haben. Vielen, vielen Dank.